Servus, hallo, hier ist wieder der Rizzo, Rizzo, Folge 008, äh, hier wieder aus Konradsdorf. Ich freue mich, dass er wieder zuschaut. Heute Thema, wieder die mediterrane Küche. Ja, eines meiner Vorlieben auf jeden Fall, was das Kochen betrifft, äh, kennt ihr ja. Und ich habe mal noch einen Klassiker rausgekramt äh, aus der Speisekarte, damals aus dem Paparazzi. Und zwar machen wir heute eine Lasagnette vom Rinderfilet. Im Prinzip Rinderfilet, hauchdünn geschnitten, angebraten, mit Grillgemüse dazwischen aufgeschichtet. Und dazu zeige ich euch noch ein paar Gnocchis. Aber ich bin heute nicht wieder allein, sondern heute ist der Robert da. Welcher Robert? Robert 1, Robert 2? Heute sind wir wirklich zwei. Robert hinter der Kamera und Robert vor der Kamera. Begrüßt dann mit mir Robert Zetsche. Ich freue mich riesig drauf. Bis gleich, bleibt dran. Ciao. dass ihr wieder dabei seid. Seid gespannt, was wir machen. Es wird wirklich komplett anders als das, was ihr bisher kennengelernt habt in den ersten elf Folgen. Wir werden heute nebeneinander am Herd stehen und werden uns direkt nebeneinander duellieren. Seid gespannt, ich freue mich auf euch. Bis gleich. Da drin. Action. Hey, Hier ist er. Salve. Robert, mein Freund. Hier, wir können Kommen. wieder. Ne? Endlich. Endlich, Endlich haben wir uns weit. wieder. Es wird Zeit. Es wird Nachdem Zeit. wir seit fünf Jahren uns versuchen, telefonisch äh, abzudaten, muss man endlich mal geschafft, mal wieder am Herd zusammen zu stehen. Und es ist mir eine große Freude, eine Ehre, heute hier in der alten Heimat zu sein. Ähm, du hast ja wahrscheinlich schon allen erzählt, was du machst. Ich genau. Ich wüsste ja schon. nicht, was du heute mit mir kochen willst oder gegen ich hab, mich kochen willst. Gegeneinander. Also ich habe das ja äh, bisher, das ist ja jetzt das allererste Mal, ist ja auch eine Premiere für mein Format Roast to Coach, dass man zusammen am Herd steht. Sonst haben wir ja immer gesagt räumliche Trennung durch Corona und so weiter, aber mittlerweile können wir ja alle ein bisschen näher zusammenrücken, auch in der Familie. Und ähm, habe das vorher so gehandhabt, dass jeder in seiner Küche gedreht hat und dann hat man einfach gesagt, okay, vier Zutaten und ein Gericht und jeder kocht das in seiner Küche und dann am Ende finden wir raus, welcher Teller der schönste ist. Heute finden wir das direkt hier am, im Küchenstudio am Pass. Ähm, und ich werde einfach, weil du machst ja mit Fleisch, dann habe ich mir gedacht, es gibt ja immer mehr, die auf gesunde, vegane Küche umstellen und habe mir gedacht, ich mache mal den Klassiker, den wir früher am Paparazzi zusammen gemacht haben, mache ich einfach mal im vegan Style. Und habe da auch ein paar Sachen von äh, mitgebracht von Better, von uns, äh, die ich damit einbauen werde, bin ich gespannt, was du dazu sagst, auf dein ehrliches Feedback und ja, Rock'n'Roll, Feuer frei. Bodo ist auch hier irgendwo unterwegs. Hast du einen Knochen mit? Na, aber selbstverständlich Bodo, habe ich einen schön Knochen brav mit. Sitz machen, ne? <lacht> Bleib. Aber wir haben natürlich auch noch die schöne Umrahmung, Ummalung, ne? was zu jeder Feier oder zu jedem äh, Event eigentlich dazugehört, frische Blumen. Eine schöne, schöne Blume, ja. Und jetzt kommt Niki. Hallo. Hallo. Nicole hat nämlich kein äh, Mikrofon, deswegen Bravo. nehmen wir hier mal die <lacht> Geschichte, ne? Okay. So, und ich habe mir gedacht, heute, da du Grillgemüse und äh, Mediterranes wieder dabei hast, äh, mache ich was mit Artischocken und Lauch, passend zu eurem Gericht. Und dann werden wir sehen, was wir von einem schönen Tisch legen. Sieht auf machen. jeden Fall schon mal sehr, sehr geil aus. Ja. No? Alles klar. Gut, dann sehen wir uns später nochmal. Ich wünsche euch viel Spaß. Gleichfalls, danke dir. ciao. Okay. So, brauchst du das Zepter oder legen wir uns das ja, einfach mal hier in die Mitte? Ich würde, das Zepter wir hast du es mal ja früher Paparazzi-Anpass gehabt und... Ich stand am Tagesgemüse. Genau, 100 Portionen, nee, 150, reicht das, Kai? 150 mal <lacht> Tagesgemüse? Ja, du lachst, ne? Ansonsten machen wir es live. Machen wir live. Kai, Kai, soll hier die Panade? Machst du live. Gut, also, feuerfrei Ich würde ganz einfach euch mal Flux erklären. Äh, Grillgemüse, nehmen wir uns heute hier Zucchini als grüne, äh, gelbe Variante. Dann haben wir einen Mix dazu. Wir teilen uns natürlich mit die Rohstoffe mit dem mit dem äh, robot ganz einfach rein und äh, ja eine grüne haben wir schon, noch eine Grilltomate mit dazu und vielleicht noch äh, eine Zwiebel, ein bisschen Knoblauch, nehmen wir wieder den frischen daher und äh, dann haben wir natürlich hier noch das Rinderfilet, Rinderfilet, heute wieder an der Fleischtheke äh, im Edeka Müller gekauft, äh, top frische Ware wie das Gemüse und alle anderen Produkte natürlich auch. Äh, Robert Deine Produkte gibt es, glaube ich, bei Edeka sind die gelistet, oder? Die sind bei Edeka gelistet und kannst du auch, also ich hoffe, dass natürlich viele Edeka-Märkte darauf zugreifen, die Revolution-Säfte, die ganzen Better-Produkte, eins unserer Highlights und ich finde, jeden Koch, den ich so bisher präsentiert habe, steht total auf die Better Hollandaise, also die geht richtig durch die Decke und ist wirklich ein Produkt. Die muss, warte, schuldiger? die muss ich probieren, dann ist die geiler als meine, oder? Ich finde schon. Ho, ho, ho dünnes Ei, heiße Kuchen. <lacht> Na gut, ich lasse mich gerne überzeugen. Gut, äh, wie gesagt, das Gemüse schneiden wir uns ganz einfach hier in äh, daumendicke Scheiben. Na, ich nehme mal meinen Daumen, aber der bleibt auch an meinem Finger dran. Ich nehme hier einfach fünf Scheiben von äh, der Zucchini. Von der grünen, äh, von der gelben, dann noch fünf von der, von der Grünen. Ich mache einfach mal alle ne, den Topf dort vorne. Du kannst äh, nehmen, was du möchtest. Sensationell. Ansonsten wirst du ja merken. Wenn es fehlt, äh, tu mal eins einfach improvisieren. Wie früher. Wie früher. Tisch früher so, neu. dann haben wir hier die rote Zwiebel noch dazu. Die mit Schälen. Hast du eigentlich einen Mülleimer irgendwas hier? Nimm dir einfach eine Schüssel hier. Na, selbstverständlich. Warte hier. Der Robert oh, gibt es dir. der Regie. Dankeschön. So, den Paprika tun wir ein bisschen schälen. Na, das habe ich schon in einem meiner Videos mal gesagt, dass die Schale nicht verdaulich ist, deswegen schält euch den Paprika. Gibt natürlich viele Varianten. Entweder ihr macht es wirklich mit dem Schäler oder mit dem Bunsenbrenner oder ab in den Ofen oder anrosten, anrösten ne? und dann wegschälen. Ja. ja. So. Jetzt muss ich aber ein bisschen einen Finger ziehen, weil hier der Robert da drüben, der gibt natürlich auch Gas, ne? Ja, ja, ich kann es ein bisschen gemütlich machen wie früher. Genau. Funktioniert ja erst nach halb drei, nach einem Kaffee, kalten Kaffee oder warmen Bier, ich weiß gar nicht, was wir mal getrunken haben. Äh, Kaffee, natürlich nur Kaffee, oder? Bis nachts um 12 Kaffee und dann ging es zum Steffen auf den Saal. Oder noch Abbau im Bowling. Zu <lacht> Der hat sich auch immer gefreut. Ne? Oh, herrlich. Mensch, herrlich. So, so, jetzt nehmen wir uns hier noch das äh, Rinderfilet daher. Beim Rinderfilet äh, natürlich Fett und Sehn entfernen. Das heißt, nehmt ihr euch ein anderes Messer dazu her. Ja, scharf wäre super. Scharf wäre super, das ja. ist immer ganz wichtig. Und Schafen muss nicht nur die Frau sein, sondern auch das Messer, weil Kochen ist wie Liebe, ne? Genau, nur heißer. Nur heißer. Ja, äh, warum schneiden wir Fett und Seen weg? Fett und Seen äh, würden sich natürlich beim Braten halt zusammenziehen, ne? Und dann kaut ihr auf dem Stück Fleisch drauf rum wie auf dem Stück Leder. Deswegen halt die Sehnen immer weg. Ein bisschen Fett kann trotzdem dranbleiben, weil Fett natürlich auch Geschmacksträger ist. Ne? Bei einem Rinderfilet ist natürlich der Fettanteil sehr, sehr gering weil es natürlich ein sehr, sehr mageres Stück Fleisch ist. Ne? Gut, das schneidet ja auch natürlich hier in fingerdicke Scheiben. Das wird einfach nur ein bisschen anplattiert und im Endeffekt ein sehr, sehr schnelles Gericht. Wir hatten es ja im Allerkort bei uns auf der Karte. Ne? Das heißt, es musste auch schnell gehen. Wir konnten natürlich hier nicht irgendwelche Sachen auf die Karte nehmen oder auf die Tafel nehmen, die hier Stunden brauchen, sondern muss schnell gehen. Deswegen... Hier ein schönes mise en wieder. Warum hast du mich da eigentlich in die Küche geholt? <lacht> Tja, Zetschi, warum habe ich das getan? Weil der Fuli angerufen hat, gesagt, ich habe da einen. Der kommt. Richtig. Eine Pinienkerne würde ich nachher auf jeden Fall gerne von dir nehmen, weil ich ja noch ein Pesto, ich habe hier von meinem Bruder heute Morgen, wenn ich noch mal durch den Garten, also äh, mein Bruder hat sich ja so ein kleines Selbstversorgungs-Eldorado mit Kräutern gemacht und er hat äh, eine, einen Ananassalbei. Geil. Da tust du einfach nur die Blätter ganz kurz anfassen und du denkst, du stehst im Ananaswald. Also, es ist unglaublich. Und das wächst bei ihm natürlich sensationell, weil er hat eine mega Sonneneinstrahlung in seinem Garten. Und äh, ja, der hat ja, der lebt das ja, ne? Also, er lebt das ja auch bei sich, äh, eine julius kost aus Definitiv. und äh, einen Haufen Anbau, Selbstversorger äh, zu Hause. Und das finde ich halt cool, wenn man das. 24-7 lebt. Also nicht nur irgendwie vor der Kamera oder so ein bisschen, sondern meine Geschwister leben das voll umständlich. Absolut. Ne? Ähm, aber zurück zu uns hier. Pinienkerne nehme ich. Daraus wird ein Pesto gemacht. Ich setze jetzt schon mal ein Tomatensugo an und schaue ihm kein bisschen zu, ob der das ja so alles noch ist lange her, seitdem ich den betreut habe in der Küche. Ich liebe ihn. Anton aus. Nicht aus Tirol, Nicht sondern aus, aus Tirol. der Ostschweiz. Genau. Er ist unser Hauskäse und ähm, Hamburger Käselager ist, äh, unser, gehört zur Big-Food-Group mit dazu und wir haben da eine große, große Auswahl an Käse, aber das ist so die absolute Nummer eins und ich dachte, zum Rinderfilet brauchst du einfach einen richtig geilen Käse, der ist im Felsenkeller gereift. Hm. Und ich bin ja jemand, oh, ich habe das, ja, hm? hab das ja in der, äh, wo ich in Liechtenstein war, habe ich ja selber in der Sannerei, oder was heißt, an der Reihe gearbeitet im Berggasthaus auf der Süka. Und dann konnte ich das halt alles mal beobachten und seitdem sage ich mir, kannst du auch eine Rinde essen, viele sagen, machst du ab. Hm. Ey, der ist der Hammer. Oder? Der ist wirklich eine absolute milde, ja. aber auch richtig schön, trotzdem eine, eine sensationelle Würze. Ja. Gut, für die Gnocchis bei mir, die Kartoffeln, die habe ich hier einfach mal schon im Ofen bei 180 Grad äh, so lange gegart, bis sie fertig sind, ne? also weich gegart. Die werde ich jetzt pellen, warum habe ich das im Ofen gemacht? Um ganz einfach der Kartoffel nie unbedingt noch das Wasser auszusetzen, weil ich möchte natürlich in meinem Gnocchi-Teig auch keine, äh, kein äh, überflüssiges Wasser haben, deswegen halt im Ofen. Jetzt schneide ich mir hier dazu noch ein paar getrocknete Tomaten, weil ich werde die natürlich ganz klassisch die Gnocchis dann in einer Salbei Tomatenbutter anschwenken und dann kommt ganz einfach der frisch gehobelte Anton oben drüber. Geil. Das wird bestimmt sensationell. Das wird der Hammer. So, ein bisschen Salbei noch dazu. Die vegane äh, Variante der Lasagne, die wir damals im Paparazzi hatten um einfach auch äh, natürlich die Veganer und die Vegetarier draußen abzuholen und äh, mein Bruder ist ja auch umgestiegen, was ihm richtig gut tut, sagt er, und auch fürs Training und er fühlt sich einfach, seitdem er sich äh, wirklich ausgewogen vegetarisch ernährt oder auch vegan ernährt, dass ihm das gerade in seinem der Macht der Muay Thai sehr gut tut. Äh, ich habe es Lange nicht so immer so davor. Ge ja, ich sag, nee, komm, brauchst schon Fleisch, wir sind Fleischfresser und so weiter. Aber durch meinen Bruder und meine Frau äh, habe ich auch die vegetarisch-vegane Küche lieben gelernt. Bei Pinienkern, ne? Hat man ja auch schon mal gesagt, kein Öl in die Pfanne. Und bei Pinienkern auch immer wichtig, doppelte Menge eigentlich da zu haben, ne? Ja. <lacht> du lachst, du weißt warum, ne? Du, was riecht denn so bei dir? Du so, sagst mal, brennt deine Pinienkerne? Was? Nö. Nö, <lacht> noch nie, aber klein <lacht> So, dafür nehme ich ein schönes Olivenöl zum Ansatz für meinen Tomatensugo. Was hast du denn für immer? Ich ihn? habe bei Bera ein biologisches Olivenöl. Nein, der Punkt ist ganz einfach. Bei Olivenöl ist wichtig, wenn ihr Olivenöl kaufen möchtet, versucht Olivenöl zu probieren. Das heißt, ihr geht wahrscheinlich mal in so einen Ölladen oder Spirituosenladen, wo ihr mal Olivenöl probieren könnt. Weil Olivenöl musst du ganz einfach wirklich auch pur essen können. Ja. Ja, Wenn es schmeckt wie Motorenöl äh, und aussieht wie Motorenöl, dann äh, wirklich Finger weg. Die Italiener machen das ja auch wirklich so, dass sie früh am Morgen erst mal, äh, bevor sie den Krabber trinken, sich erstmal mit einem Löffel Olivenöl. Löffel Olivenöl. Ja. Oder halt wirklich viel Olivenöl auch zu sich nehmen. Also Olivenöl muss natürlich im Geschmack äh, aromatisch sein, ganz klar. Und äh, darf nicht allzu bitter sein. Das heißt, ruhig mal zu Hause, wenn ihr Olivenöl im Schrank habt, nehmt euch mal einen Löffel daher und probiert es ganz einfach mal. Wenn es äh, bitter schmeckt oder wie auch immer, dann könnt ihr es eigentlich schon entfernen oder entsorgen. Ja. Hier kennst du den noch. Hast du den noch? Oh, Sensationell, hör mal. Das ist der Löffel von Midigan. Oh, Das ist der Paparazzi-Gedächtnislöffel, hör mal. So sieht's aus. Dass es den noch gibt, ich mit dem noch mal rühren darf. Der war vorher immer schön im Löffelbänken oh, zum Anrichten drin. Sensationell. Ne? Risotto immer nur mit dem Löffel. So, Lieben, für die Gnocchis wäre ich ganz einfach hier die Kartoffeln wieder durch die Presse drücken. Und dich es natürlich verschlagen? Ins Allgäu. Ins Allgäu. Ich dachte, nachdem ich äh, das Erzgebirge lange genug hoch und runter gekraxelt bin, brauchte ich eine größere Herausforderung. Ja, ich bin, bin ja erstmal nach, nach Düsseldorf damals gegangen. Kurz nachdem ich mit Büngi das letzte Mal auf einer Party war. Danach habe ich gesagt, das halt schon nicht mehr aus. Ich muss, <lacht> ich muss weg. Ich muss weg. Nee. Ähm, einfach beruflich. Na, bin ja dann nach München und dann haben wir gesagt, wir wollen aufs Land und äh, fühlen uns dort auch sauwohl, weil es einfach herrlich ist. Du bist in, in einem Kilometer auf dem Feld und kannst äh, joggen. Sag mal, Aubergine suche ich gerade mal, um ganz schnell den Gedanken äh, zu machen. Aubergine war aus heute. Shit. Dann nehme ich die gelbe Zucchini, Aha. dann bastel ich das ein bisschen um, dann muss ich die technische Zeichnung noch anpassen. Fuli, wenn ich das. Oh, ob ich das hinkriege? Fuli. Du bist schon eine technische Zeichnung. Ja, bloß gut deine technische Zeichnung ist schwarz-weiß. <lacht> <lacht> Deshalb Aubergine, die Rezepte kann ich dir, äh, wir haben ja unsere Seite, also wo Roast the Coach drauf kommt, ist ja Tasty Ideas. Jawohl. Und Tasty Ideas ist unsere Rezeptseite und dort werde ich dir in dem richtig coolen Tasty Ideas Look diese vegane Lasagne zusammenstellen und dann lasse ich sie dir zukommen. Äh, für euch da draußen, das ist der Ansatz, den habe ich äh, von einer wirklich italienischen Mama kennengelernt. Äh, Tomatensauce, Tomatensugo im Ansatz mit Karotten, Sellerie, äh, Knoblauch und äh, Zwiebeln. Hatte ich die schon? Nee. In reichlich Olivenöl anrösten und dann habe ich hier drüben schon mal die Fleischtomate klein geschnitten. Die kommt dann mit dazu. Direkt danach salzen, dass wirklich direkt das, äh, die Flüssigkeit rauskommt und dann wird das ganz langsam geschmeidig einreduziert. Du holst deine Grillplatte schon mal und Genau. Die Fleischvariante. Du drüben. musst ja natürlich auch äh, Grillgemüse anfertigen, oder? Ja. Dann nehmen wir gleich hier mal äh, die Grillplatte zusammen, oder? Sensationell. Fuli ist ja eigentlich, das muss man da ganz schnell dazu erwähnen, eigentlich der Grund, dass wir eigentlich zusammengekommen sind. Er hat mich damals ja im November, Dezember 2004 war das. Sagte er, du, ich habe da jemanden draußen, äh, Hilbersdorf, die schicken am Abend so zwischen 300 und 400 Cover. Der braucht noch einen Koch. Und das ist durch Zufall, ich glaube, meine Mama hatte mir dann das Auto geliehen und dann konnte ich raus, weil ansonsten gab es damals keine Möglichkeit, zu dir zu kommen. Und Mirko hat ja wirklich so zehn Jahre meines Lebens eigentlich geprägt. Er war ja der Grund, weshalb ich dann als Freiberufler jahrelang unterwegs war und er war ja damals auch der Erste, der das gemacht hat. Und da bin ich ihm auch auf ewig dankbar, dass er damals so diesen mit Tipps und Kontakten das eigentlich so ein bisschen... Sehr stark unterstützt hat. So, ich habe mir mal hier äh, noch das Gnocchi-Wasser aufgesetzt. Äh, den Gnocchi-Teig machen wir hier ganz einfach mit den äh, durchgepressten äh, Kartoffeln. Dann geben wir äh, etwas Mehl, etwas Kries und ein Ei noch dazu. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Mit dem Salz halten wir uns zurück, All weil Salz ja wieder Wasser ziehen würde. Und wir natürlich dann auch äh, zum Ende hin beim Anrichten dann den Anton drüber geben und der Anton. Bringt natürlich dort die gewisse Wurzel mit. Knoblauch, meine zweite Liebe. Ne? Habe ich gesehen, hab ich, fand ich sehr cool in deinem How-To. Und dann fragt mich meine Frau, Hä? Knoblauch, die zweite Liebe? <lacht> Salz, deine erste Liebe? Wann komme ich denn überhaupt? Schatz, du bist auch dran, definitiv. Du stehst ganz, ganz oben. Ne? Ganz, ganz oben. Natürlich hat sie mich am Wochenende gefragt: Sag mal, du kochst mit Robert, du kochst mit Mirko, du kochst mit äh, Yvonne, also du kochst so mit fremden Frauen. Äh, wann kochst denn du eigentlich mal mit mir? Und das wird äh, versprochen: die Kamera läuft, hier laufen fünf Kameras, die das dann auch beweisen können. Äh, du wirst natürlich mit mir auch kochen. Nicht bloß zu Hause, sondern äh, auch hier vor der ich, Kamera. Ich bin Zeuge, Susi, ich werde ihn daran erinnern. So, schaut mal hier äh, die Gnocchis. Sieht es die Kamera? Die Kamera sieht es hoffentlich. Wie Na, ich habe jetzt hier den Teig äh, im Prinzip ausgerollt auf meinem Brett. Jetzt schnappe ich mir hier mein Messer. Das ist gar nicht, was mich heute gerissen hat, hier äh, Gnocchis zu machen. Dann werden ja. die im Prinzip so in kleine Fürmchen gedrückt. Und wo ist die Gabel? Hier drüben. Gibt es noch den obligatorischen Gabeldrücker? Worum macht man das? Damit natürlich, wenn wir ein Gnocchi-Gericht machen mit Soße, damit natürlich die Soße schön an, der, an dem Gnocchi hängen bleibt. Das heißt übrigens auch nicht Nocci. Nocci, sondern das sind Gnocchi. Gnocchi. Mein Zuschauer David, alter Klassenkamerad früher noch aus meiner Dresdner Schulzeit. Das ist übrigens jetzt hier dein Mann. Ne? Du hast mich gefragt nach veganer Küche, einfach dem Robert auch ab und zu mal folgen. Der hat super Sachen auf äh, seinem Instagram-Kanal. Äh, Driving Food Coach, genau. Wir würden uns natürlich auch immer freuen, äh, auf reichlich Kommentare und auch Anregungen. Ne? Also wenn irgendwas äh, euch gefällt oder nicht gefällt, dann äh, teilt uns das mit, dass wir auch agieren können. Ne? Also, Also Robert, auch, auch zum Kameramann, wenn ihr da irgendwas habt, in dem genau. Kameraführung oder so. Ne? Immer reinballern damit. <lacht> Hier, falls ihr euch fragt, äh, wer Bodo ist, ne? Bodo ist unser imaginärer Hund, der uns natürlich auch während der Paparazzi-Zeiten immer begleitet hat, war ein treuer Gefährte. Ja. Aber jetzt ist er natürlich auch schon in die Jahre gekommen. Aber ich glaube, dem ging recht gut bei dir. Also ich glaube es nicht nur, ich weiß es. Und falls ihr euch fragt, ne, ich muss ja vor jedem Dreh an dieses herrliche Fenster da hoch. Ne? Und mit Robert seinem Schal das Fenster abhängen, damit natürlich auch das gewisse geile Licht hier zustande kommt, was wir hier haben oder Licht haben. Und Robert kam auf die Idee, cool, dort hängen wir jetzt oben noch in irgendein Tier da oben rein. Wer ist denn das Tier eigentlich, Robert? Das ist ein Pferd auf jeden Fall. Das haben wir schon rausgekriegt. Gut, mein war Wasser kocht. Und jetzt werden wir die Gnocchis hier mal absenken. Jetzt wechseln wir mal die Seite, oder? Jawohl, Seitenwechsel, Halbzeit. Halbzeit. Ist auch lange her, dass wir beim Fußball waren, wenn wir gerade über Halbzeit reden, ne? Äh, meines Erachtens, Robert, ich kann mich noch an das Spiel erinnern. War das gegen Leverkusen? Ich, ich weiß es nicht mehr. Das ich war ich weiß... auf jeden Fall noch das äh, Asbach-uralte Stadion. Das war auf jeden Fall. Und Meines Erachtens war das, glaube ich, gegen Leverkusen. Voll stand im Tor. Da war der Henne da auch noch mit, oder? So, wie ihr seht, ich habe jetzt hier mit dem Grillgemüse schon mal angefangen. Also das ist eine wirklich sehr geile Erfindung hier. Ich muss ja zu Hause mal einen Grill rausholen. Kein eine nokis Naja, lassen wir noch 10 Minuten drin. Dann gibt es Noggis-Suppe. Die ersten kommen nach oben. ja. Naja, dann entspannt. So meine Freunde, jetzt zeige ich euch nochmal, flitze ich mit euch nochmal ganz schnell über den Herd, um euch mal unsere ersten kulinarischen Erfolge zu zeigen. Und ich sehe schon, ich muss mich beeilen, der Kai nehme ich schon. Also wenn ihr hier zu Hause Maniockeys macht, äh, empfehle ich euch natürlich auch gerne mal einen Eiswürfel hier in das Wasser reinzumachen, um die abzuschrecken. Dann ziehen die sich natürlich schön zusammen. Die haben wir natürlich nicht, weil du die vorhin schon in den Gin Tonic reingeballert hast. Ja, genau. <lacht> ah, einen schön Gin Tonic, das wäre es auch mal, oder? Das äh, wäre mal ja, bei dir zu Hause in deinem kleinen Home Cooking Studio. Ähm, aber ich muss mal ganz schnell den Zuschauern zeigen. Also, kleines Oliven-Tomaten-Kompott, das Grillgemüse für die Lasagne, die Zucchinis, die noch drauf sind, und Kai seine Noggis, die ich hier mal vom Messer. Sensationell, Kai. Wie früher, wenn ich so live gemacht habe. Ja, genau. Da fehlt der Anton noch. So, ich nehme jetzt hier mein griechisches äh, Olivenöl. Ich mache bei dir auch mal ein bisschen was drauf, ne? Ja. Kennst du den schon? Der ist auch geil. Habe ich vom Ralf Jakomite geschenkt bekommen. Ah, okay. Die löffel die gibt es denn so klein und in groß wie deine, so lang? Sehr geil. Geile Nummer. Cooler, auch ein sehr, sehr, sehr cooler Typ, also wirklich. Mit dem hast du äh, die oh. zweite, dritte, vierte Folge. Ich habe es auf jeden die, Fall gesehen. Die fünf, fünfte Steckerfisch. Genau. Fünfte Steckerfisch. Genau, genau, haben wir genau, gemacht. genau. Und wir haben uns Anfang des Jahres kennengelernt beim kulinarischen Rock'n'Roll in Augsburg. Äh, eine Herrscher an, an Küchengöttern. Wir kannten uns, also ein paar kannten sich untereinander, aber der Rest kannte sich, also viele kannten sich nie. Und wir haben direkt, und das ist das Geile am Kochen, wir haben alle zusammen am Herd funktioniert. Also keine star allion irgendwie, jeder hatte sein Gericht und dann sind wir alle ran und haben dem anderen geholfen. Also es war wirklich, Träumchen, einer meiner Highlight-Tage am Herd, muss ich wirklich sagen, war sensationell. So genau, ihr seht jetzt natürlich hier das Grillgemüse, wie auch der Robert vor uns schon gemacht hat. Einfach jetzt hier auf der Grillplatte schön links, rechts ein bisschen anrösten. Die Zucchini, die Tomate, dann geben wir die rote Zwiebel noch dazu, den geschälten Paprika. Mit Salz würzen wir am Anfang, das Pfeffer machen wir hinterher erst auf dem Blech. Apropos Blech. So, ich werde jetzt mal das nächste Bella-Produkt reinnehmen. Und zwar den, die Bettascheiben zum Schmelzen, kannst du nehmen wie ein Okay. käse wenn ich ihn aufkriege durch meine öligen Hände. Und werde damit die gelben Zucchinis belegen. Sehr gut, Robert. Das sieht sehr, sehr geil aus. Was machst denn du hier drin dann? Das ist mein äh, Tomatenkompott, wo ich den äh, veganen Hirten nachher noch mal reinmache und dann gebe ich das einfach so ein bisschen angehaut wie, ein, wie einen griechischen Salat. Okay. Aber einfach diesen, diesen veganen Hirten lauwarm mariniert. Ich habe jetzt hier ein paar Kirschtomaten, Knoblauch, äh, eine Schalotte mit drin, ordentlich Olivenöl natürlich, äh, Pfeffer und ein bisschen äh, Meersalz mache ich noch mit rein. Und dann ganz zum Schluss, kurz vorm Schicken, lege ich einfach den veganen Hürden mit rein, lasse den ein bisschen drinnen marinieren, ziehen, äh, raus und schicken. Klingt sehr, sehr geil. So, also wir brauchen noch eigentlich die salbei die ziehen wir dann im Prinzip nochmal durch den Wok durch. Also schön mit Butter, mit den getrockneten Tomaten, mit dem Salbei, dann kommt der, der geriebene oder gehobelte Anton oben drüber. Die Lasagnette vom Rinderfilet, das Grillgemüse läuft jetzt. Während dann nur noch das, äh, das Fleisch, das Rinderfilet halt links-rechts anbrutzeln. Das geht wirklich Razzi in eine Minute von jeder Seite. Und äh, dann brauchen wir nur noch die Pesto. Ja? Die Pesto muss ich noch einrühren. Sensationell, ja, mache ich. Pinienkerne kannst du ruhig hier. Kann ich reichlich. Na, nehmen wir hier drei Esslöffel. Ja, mache ich. Ja? Salz ist doch ein bisschen was dran schon, ne? Sehr gut, sehr gut. Und dann bin ich eigentlich mit meiner Strasche hier durch. Da muss ich ja jetzt langsam Gas geben. David, für dich, wenn du einen richtig genialen äh, Feta-Ersatz brauchst, sage ich jetzt mal, dann den Kräuterhirten oder auch äh, den äh, veganen hirten Natur. ist auch eingelegt in der Salzlage, sieht genauso aus wie ein Feta und ist wirklich ein... Ich finde ein sensationelles Produkt, was uns da gelungen ist, den werden wir jetzt halt grob halbieren und dann gebe ich einfach dieses lauwarme Kompott oben und top drauf. Ja, den Pear, den habe ich auch schon mal telefonisch versucht zu akquirieren. Vielleicht gibt es da noch mal der Termin, dass ich mit dem auch noch mal kochen kann. Vielleicht noch mit der Wietz dazu. Schon. Also das wäre natürlich mega. Das wäre riesig. Die Witz habe ich ja selber ausgebildet damals im, im Paparazzi. War ja eine meiner ja. Auszubildenden. Und äh, ja, man oh. sieht sich einfach viel zu wenig. Man hat früher mal her, ganz schnell mit einer Nase bevor sensationell. Dieser frische Thymian, riechst du das? Der einfach nur entsteht, weil er auf heißem Öl ist. Traum. Ein Traum, ein Traum, ein Traum. Ich habe das letztens gehabt mit, äh, mit Blumenkohlpizza gemacht und habe frischen Basilikum drüber und du standst drüber und du dachtest, echt, du bist ein Basilikumfels. So, mein Grillgemüse werde ich jetzt hier noch ein bisschen aromatisieren. Da gibt es halt ein bisschen Knoblauch oben drüber. Ein bisschen ist gut, ne? Ihr wisst, ich liebe Knoblauch. Ober, das ist für dich. Anruf. Ach hier, der Kollege von hinten. Jo. Ich habe machen wir ebenfalls ja. frische Kräuter drüber, in dem Fall halt den Thymian. Dann gibt es noch etwas Rosmarin dazu. Einfach so grob gezupft. So, bisschen Salz noch. Pfeffer dazu. Und noch mal Olivenöl. So, jetzt machen wir hier noch die Tomaten. Schöne Grilltomate. So, ich tue jetzt meine Lasagneplatten schon mal abkochen. Und dann kann ich mich eigentlich... Gut, du musst schon mir jetzt sagen, was denkst du, wie lange du brauchst, weil ich muss ja bloß noch das Fleisch braten und die Gnocchis durch die Fahne ziehen. So, ich mache jetzt eigentlich nur noch das Pestos, das Gemüse ist hinten drinnen, Lasagneplatten koche ich ab. Das sind auch für alle, also wirklich, nicht dass jemand denkt, was macht er für Lasagneplatten. Jetzt habe ich, glaube ich, was verstellt, hoffe ich nicht. Das sind natürlich ohne Ei, also einfach nur äh, Lasagneplatten mit Mehl. Und Wasser. bisschen Kries mit dran, dass du wirklich auch eine Bindung dazu hast. Und das war's schon. Ich würde mal ganz kurz einen kleinen Energy-Drink nehmen. Magst du auch einen Ger frischen? Ja, gerne. Grün ist immer Gift, oder? Nee, grün ist geil. Dann nehme ich grün. Also grün ist Grünkohl. Und äh, ich bin äh, ein großer Fan von, von Grünsäften geworden. Äh, da. Dort einfach.. Grünkohl wirklich Sellerie. Hm. Klingt spannend. Ist spannend, ist lecker. Und äh Cheers. Cheers. Robert, es ist mir auf jeden Fall ein Fest, mal wieder mit dir hier zusammen in, in der Küche zu stehen. Auf jeden auch wenn es auch äh, nicht die Restaurantküche ist. Aber ich finde es ja fast äh, nicht ganz so heiß wie früher. Am Paparazzi habe ich ja, alter Vater habe ich geschwitzt. Da haben wir mal einen Thermometer an die kühlste Stelle der Küche gestellt, da waren glaube ich 68 Grad, oder? Ich glaube ja. Aber hier, Hammer, oder? Hammer. So, Cashews habe ich vergessen. Ich bin ja totaler Nuss- und Freak. Du bist ja von früher, Haben habe immer gerne Nüsse verarbeitet. Äh ich muss noch ein paar Cashews mit einarbeiten. Soll ich dir irgendwas abnehmen, Robert? Hm, wir könnten zusammen das Pesto machen. Was braucht man dazu? Äh, dann machst du Ich den hatte den mal Silikum irgendwo einen gehabt, aber ich weiß nicht, wo der hin ist. Ich wollte einfach nur in einer kleinen Schüssel bisschen Olivenöl reinmachen, bisschen Knoblauch reinhacken, Pinienkerne reinhacken und die Kräuter wirklich frisch hacken, unterrühren und dann so nicht dieses, dieses pürierte, feste Zeug, was ja. wir im Supermarkt, sondern wirklich so ein bisschen hausgemachten Style dazu haben. Pinienkerne. So, ich werde die Kräuter von meinem Bruder aus dem Garten nehmen. Das muss ich mal ganz kurz gucken, das wollte ich dir noch, hier. Oh, Träumchen. Oder? So, Pinienkerne habe ich. Die Kräuter von dir? Die Kräuter, also ein Basilikum, ich hack die anderen Kräuter davon. Olivenöl, willst du meins oder soll man deins? Du, das ist komplett frei. Ich weiß, dass wir beide auf Qualität achten, was Olivenöl angeht. Deshalb können wir auf deins oder auf meins so. gehen, da bin ich frei. Äh. Basilikum? Reichlich. Ich mache hier noch ein bisschen von dem Ananas bei. Ein bisschen Minze, was ein bisschen einen frische Kick mit gibt. Und natürlich den, der ist wirklich sensationell, den er da im Garten hat, den Thymian. Träumchen. So, Wir machen jetzt noch ein schönes Pesto. Ich habe hier drüben schon mal grob angefangen. Mit den Kräutern aus dem Garten meines Bruders und wackel mal hier rüber zum Kai. Der hat nämlich ein Basilikum schon in der Mache. Läuft. Dort sind Pinienkerne und Olivenöl drin. Da kommt dann ein bisschen frischer Knoblauch mit rein, Meersalz, Pfeffer. Und dann werden wir das heute mal ganz frisch lecker, sexy. Sexy, wir machen das sexy. Pfeffer nehme ich mal wieder hier das schwarze Gold, ne? Jawohl. So, und jetzt mache ich noch eine Sache, auch für die Veganer. Ich bin ja, äh, seitdem ich äh, sportlich wieder ein bisschen aktiver bin, ein großer Fan von Linsen, weil sie einfach viel Protein haben und binde meinen Tomatensugo mit roten Linsen ganz natürlich und habe hier natürlich dadurch... Direkt eine kleine Proteinquelle noch mitgeschaffen. Und ihr werdet nachher den Geschmack... Also, ihr draußen leider nicht. Ihr könnt das dann nachkochen. Aber wir hier werden das nachher mal testen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es euch vom Hocker haut. Oh, schlüpfriges Schweißerchen. Oh, Mensch, was denn hier los? Bodo, weg, weg! Dein Krühgemüse sieht aber wirklich. Also, du hast nichts verlernt, Kai, muss ja, ich sagen. Das sieht immer noch genauso das aus, ne? Ist wie früher. Aber hier trotzdem die Butter, Nussbutter? Oh. Alles, genau, Nussbutter. <lacht> oh, das, war, das waren meine Lieblingsbons früher im Papara. Äh, bitte keine Nussbutter, Nussallergie. Ja. Ah, das sieht doch gut aus hier. Sehr gern, selbstverständlich. Gar da können wir jetzt Problem. hier eigentlich schon getrocknete Tomate, Salbei zugeben. So, hast du ein paar Kräuter schon da hier, die man hier reinmachen können? Ich bin so. Also ich habe jetzt hier Knoblauch, Pinienkerne, Olivenöl und den Basilikum. Das ist und, äh, ja, Hammer, diese Kräuter. Also wirklich frisch gewachsene Kräuter. Ich und, verrate euch äh, nicht, die stehen. Schwarzes Gold. Jawohl, boah. Salz ist noch drin, ne? Nehm ich? Ich du nehme ne? Nehme ich hier. Ich habe hier gutes Himalaya-Salz vom Fuße. Nehme ich auch. Vom Fuße. Mhm. Pakistan? Oh. Sensationell. So, Jetzt machen wir hier noch die. Das wird ein Pesto, das äh, hat es noch nicht gegeben auf diesem Planeten. So. so, was denkst du? Kann ich hier mein Fleisch abgrillen, Aubert. Dann bin ich fast soweit. Als Bechamé-Ersatz nehme ich äh, unsere vegane Hollandaise. Holla Holla, Hollandaise. Und dann kannst du mir mal deine ehrliche Meinung sagen. Das können wir übrigens auch mal im Edeka-Store zusammen machen. Du kochst ja ab und zu mal und dann können wir genau das, was wir hier machen, dort mit den Beta-Produkten einfach den Leuten auch mal ein bisschen näher bringen. Also hier, da musst du wirklich schon einen sehr, sehr geschulten Gaumen haben dass du hier einen Unterschied rausschmeckst. Ja. Okay. Also wenn ich jetzt eine Blindverkostung machen müsste, tatsächlich, wird es echt schwierig. Also, muss ich sagen, super Produkt. Ja, ich feiere das Produkt. Also wir alle in der Firma feiern das. So, Achtung Gnocchi, gehen jetzt mal hier rein. Das habe ich ja immer an Wokfan ein bisschen gehasst. Weil die vorne nicht den ganzen Schwung haben. Aber. So, Robert, wie sieht es jetzt aus? Jetzt können wir langsam, oder? Schicken. Hier, schaut euch mal die, die Gnocchis an. hier. Sieht aus wie in Bella Italia. Ah, ah nee, wir ne, wir können noch nicht schicken. Kann er nicht schicken ohne technische Zeichnung. Wo die muss ich du jetzt haben? noch machen. Jo, also ich würde jetzt hier mein Filet. Kannst du? Ich mache hier noch die technische Zeichnung fertig. lege einfach los. Also hier gilt natürlich auch wieder ne, die Pfanne oder euer Bratgeschirr in dem Falle richtig schön vorheizen. Das heißt aber bei einer Induktion in einer beschichteten Pfanne nicht unbedingt dort hier auf äh, die Stufe 7, äh, nicht auf die Stufe 19 gehen, also nicht volle Power, nicht voller Turbo, weil dann geht natürlich eure Beschichtung der Pfanne halt auch kaputt. Ne? Das heißt, hier in dem Falle habe ich die Stufe 6 und äh, der, oder die Temperatur reicht uns vollkommen aus zum Braten, wie ihr seht. So, links, rechts, das heißt jetzt hier nochmal schnell mit der Salzmühle drüber. Denkt beim Salz dran, immer schön von weiter oben. Der Streuwinkel soll groß sein. Schönes Grillmuster drauf. So, dann nehmen wir hier das Filet runter. So, heiße Phase. Anrichten, wo machen wir dann? Wieder da drüben. Ich räume gleich mal ein bisschen zusammen. Ich nee, brauchen wir meine... nicht. Das Brettel tun wir einfach mal zur Seite schieben. So, ihr Lieben, jetzt geht's scharf. Äh, anrichten, die geht direkt, die kommt zu mir, super und auf die Plätze fertig los. Also Punkt. Wir haben ja gesagt Lasagne vom Rinderfilet und Grillgemüse. Wir werden hier mal zwei kleine schöne Türmchen bauen. Ne? Das heißt hier zwischendurch immer ein bisschen von dem Grillgemüse drauf. Dann wieder ein Stück Fleisch, wieder ein Stück Gemüse. Baut das schön als kleines Türmchen halt auf, ne? So, selber dann nochmal auf der anderen Seite hier und ein zweites Stück dazu. So, jetzt nehmen wir uns noch schön die Gnocchis hier daher. Schöne Kräuterlis vom Persheim Kräutergarten. Hier da oben drauf. Dann haben wir den Anton noch. Anton kommt schön hier über unseren Gnocchi. Und natürlich noch das hammergeile Pesto. Oh, kann ruhig schon ein bisschen was übers Fleisch gehen hier. So, was brauchen wir hier eigentlich noch dazu? Theoretisch, eine Flasche Weißwein, oder? Unbedingt. Schön. Und feuerfrei. Eis. Sensationell. Das Paparazzi-Gericht. Lasagnette vom Rinderfilet mit äh, wunderbarem Grillgemüse und den Salbei Gnocchis dazu. Wow. Und jetzt kommt hier ein oberhammer geiles. Äh, aber Tisch 50 und Kaltgetränke dazu. dazu und Sehr das geil, Gesteck oder? dazu, Hammer. Wow. Und wie das harmoniert, schaut mal. Läuft. Also euer Gericht sieht echt lecker aus. Spitze. Auch wenn die vegane Variante also ich muss kommt. Mal sagen, genau, die vegane <lacht> Variante kommt ja auch gleich noch. Aber hier das Gesteck, ein Traum. Das Rinderfilet, die Lasagnette, ein Traum. Alles ein Traum. Das Robert Team. hat mich riesig gefreut erstmal. Mega. Die hat keine Hand frei. <lacht> äh, genau, Kurz nach. Mach's nach, nee, wie hieß das früher? Mit, mit, mit. Mach's mit, mach's, mach's nach, nach, mach's, mach's besser. besser. mit Adi. Also. <lacht> genau. Also Rizzo kocht, der Driving Food Coach Kommt und die Nicole vom Blumenatelier in Freiberg. Bis zum nächsten Mal und noch zum Anrichten mit der technischen Zeichnung weg, Haut rein, macht's gut, euer Rizzo. Ja. Ciao. So ihr Lieben, ein Rizzo-Science habt ihr gesehen. Ich gehe jetzt mal an die vegane Variante. Fuli, extra für dich, die technische Zeichnung heute hier. Ich weiß nicht, ob du die erkennen kannst. Mit Kreide bin ich leider nicht so wie mit einem Bleistift. Lasagne, veganer Style, wird jetzt hier vorne auch von mir angerichtet. Ähnlich wie beim Kai, nur leider ohne Fleisch. Ich mache jetzt praktisch unsere alte Paparazzi-Variante der Lasagne komplett in vegan. Wie du siehst, ich habe schon mal alles vorbereitet. Lasagneplatten sind drin, Tomaten sogar habe ich gekocht. Und jetzt geht's es halt auf den Teller. Sehr geil. Weitermachen auf jeden Fall. Wir haben wieder mal einen Zuschauer, also einen, den es interessiert. Ich bin begeistert. Ja, ein bisschen, damit die hier nie abhaut, muss ich mich ein bisschen auf Bob der Baumeister konzentrieren. Das, die, das war immer das Heikle. Also du hast sie in der Küche immer zusammengekriegt. Dann stand kata oder Sandra vorne. Wie soll ich denn das rausbringen jetzt bitte, Zetschi? Na, lauf langsam. Die haben sich da immer gefreut, wenn ich sowas gebaut habe. So, ein kleines bisschen Schlotze gehört dazwischen kleines bisschen Holly dazu. Das nehmen wir als Bechermeersatz weil dort ja Butter drin ist. So, jetzt probieren wir noch mal eins drauf zu setzen. Ich habe die jetzt schon mal ein bisschen mit Tomatensauce eingeschmiert, dass sie ein bisschen Geschmack haben. Machen wir das als letzten Tower. Ich werde nicht ganz so hoch bauen. Aber hier dieses schöne Grillgemüse. So. Der Mirko wird wahrscheinlich beim Bauen direkt auf die technische Zeit Absolut, er ja, macht das einen absoluten Vergleich noch. Ja. Definitiv. So, dann machen wir jetzt noch ein kleines bisschen linsen tomaten Sugo drumherum. Dann habe ich euch ja vorhin gezeigt, den veganen Hürden, den setzen wir so ein bisschen daneben, das ist übrigens eine Anekdote auch an äh, ein Gericht, das ging ja auch sehr viel, wenn wir es auf der Tafel hatten, war dieser lauwarme Ziegenkäse beim Schumier aus dem Ofen, ein paar Tomaten dazu und Oliven. Das sagt mir definitiv noch was. Oh, dieses Pesto was wir heute, also als hätten wir es früher nie besser Teuerlich. hinbekommen. Und last but not least ein paar Cashewkerne dazu. Oben on top machen wir jetzt noch einen schönen ein Kräuter. Das wäre super. Kerbel, hab ich habe ich dem irgendwo beim Pferd heute gesehen. Hier. Wie hieß es? Fritz, Frieda? Von Friedrich. Friedrich, irgendwas mit F war's. So. Die ganz kurz in der Hand ein bisschen rebelst. Tun sie schön die ätherischen Öle entfalten, auf jeden Fall auch, ne? Ja. Und spätestens jetzt hätten sie dich gesteinigt. Beim Rausbringen auf ja. jeden Fall, einfach die vegane Variante, 100% vegane Produkte, frische Kräuter aus dem Kräutergarten und äh, die Lasagneblätter, das war eigentlich so der schwierigste Teil, ansonsten Pesto war wieder eine geile Kooperation mit, na Kai rennt weg, <lacht> ich wollte gerade noch ein kleines Fäustchen machen, die äh, technische Zeichnung dazu, meine Damen und Herren, also. ja, von unten nach oben, wie ihr seht und äh, der Betta-Hürte ganz oben links daneben gesetzt. Kurz nach lasst es euch schmecken, viel Spaß dabei. Das Ding ist auf jeden Fall eine geile Nummer als Lasagne. Tipptopp, Sportfrei, Kai. Das war mir Deutschland Dynamo, oder? Deutschland Dynamo. So sieht's aus. <lacht> also, ciao meine gut. Lieben. Ciao.